Schnell, schnell, noch ist Zeit, beeilen Sie sich, denn die Krise könnte bald zu Ende gehen und Sie könnten bereuen, sie nicht optimal genutzt zu haben. Ach, Sie glauben, das dauert noch? Okay, vielleicht, vielleicht haben Sie recht und es ist noch Zeit und Sie könnten es aufschieben, Ihren Partner aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Aber andererseits, was schadet es? Ist jetzt zu beginnen, statt im letzten Moment oder gar nach dem letzten Moment. Wenn der normale, gehetzte Alltag wieder eingetreten ist und Sie nur Zeit für flüchtige Blicke auf Ihren Partner haben, probieren Sie es doch mal. Den Trick aus den Kinderbüchern. Reiben Sie sich die Augen und schauen Ihren Partner nochmal ganz, ganz neu an. Schauen Sie mal nicht auf die bekannten Fehler, die Sie bereits ohnehin zu sehen, gelernt haben zu sehen. Nein, schauen Sie Ihren Partner mit einem frischen Blick an, mit dem Sie den Fokus auf die positiven Seiten Ihres Partners setzen. Sie können sogar ein Déjà-vu dabei erleben. Vielleicht entdecken Sie etwas, was Sie bereits am Anfang Ihrer Beziehung entdeckt haben, aber in der Zwischenzeit Ihnen aus dem Blick gerutscht ist. Ach so, Sie sind immer noch über beide Ohren verliebt und sich der positiven Seite Ihres Partners oder Partnerin sehr bewusst. Super. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie dieses Bewusstsein gerne behalten wollen? Ja, ja, ja. ich sehe heftiges Nicken. Gut. Dann prägen Sie sich dieses positive Bild sehr genau ein. Es könnte eventuell, auch wenn es sich im Moment nicht so anfühlt, ein Regentag kommen. Und dann könnten Sie diese positive Sicht sehr gut gebrauchen. Deshalb mein Tipp. Nutzen Sie die Zeiten, in der vieles nicht möglich ist, für das, was nur jetzt möglich ist.